Meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitwirkende an diesem Event. Es freut mich sehr, Sie und euch alle aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Plattform eRARA zur heutigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Sie steht unter dem Titel Retrodigitalisierung im Dienste von Forschung und Lehre. Der eigentliche Termin des zehnjährigen Jubiläums von eRARA der Plattform für digitalisierte alte Drucke aus Schweizer Bibliotheken liegt mittlerweile schon etwas zurück. Die ursprünglich für 2020 angesetzten Jubiläumsfeierlichkeiten mussten wegen Corona auf dieses Jahr verschoben werden. Der Zugang zu retrodigitalisierten Inhalten aus Bibliotheken und anderen Institutionen ist aber in Zeiten von Homeoffice und eingeschränkter Reisemöglichkeit aktueller denn je. Die Förderung von Online-Zugängen zu Beständen ist auch ein wesentlicher Teil meiner eigenen Arbeit. Mein Name ist Michael Gasser und ich leite an der ETH-Bibliothek die Sektion Sammlungen und Archive. Es freut mich wirklich sehr, heute Moderator dieser Veranstaltung sein zu dürfen. Einige wenige technische Hinweise gleich zu Beginn. Während der Podiumsdiskussion können Sie aus dem Publikum über die QA-Funktion hier in Zoom Fragen stellen. Oliver Ammann aus dem Team Alte Drucke der ETH-Bibliothek nimmt diese entgegen und ich hoffe, dass wir möglichst viele davon im Panel dann auch beantworten können. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, damit die Inhalte auch im Nachgang noch zur Verfügung gestellt werden können. Dem Panel gestellte Fragen werden dann ebenfalls mit aufgezeichnet. Bevor wir aber zur Podiumsdiskussion mit einleitendem Input-Referat kommen, übergebe ich für ein Grußwort seitens der ETH-Bibliothek sehr gerne an Andreas Kirstein. Andreas Kirstein ist stellvertretender Direktor der ETH-Bibliothek. Gleichzeitig ist er Leiter der Sektion Corporate Services mit Schwerpunkt Prozess und IT-Management für die digitale Bibliothek. In dieser Funktion hat er den Aufbau und die Entwicklung der eRARA-Plattform von Anfang an mit begleitet. Bitte, Andreas. Herzlichen Dank für die freundliche äh, Einführung und auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen ähm, am Publikum, das hier dabei ist und natürlich ganz besonders auch der aktiv Teilnehmenden an der Podiumsdiskussion. Sonja Gasser, Rudolf Mumenthaler, der auch das Inputreferat halten wird, Tobias Hodel und Julia Remi. Äh, alle werden dann später noch einmal detailliert äh, vorgestellt. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass es mittlerweile bereits elf Jahre her sein soll, seit die Plattform eRara mit den ersten Titeln im März 2010 aufgeschaltet wurde. Vieles hat sich verändert äh, während den zehn Jahren, über zehn Jahren. Einiges ist auch gleich geblieben. Gleich geblieben ist die Grundstruktur. Schweizer Bibliotheken betreiben gemeinsam eine nationale Plattform für digitalisierte alte Drucke. Die Inhalte werden weiterhin dezentral katalogisiert und in mehreren Digitalisierungszentren, unter anderem auch an der eth bibliothek nach einheitlichen Richtlinien digitalisiert. Wie äh, von Anfang an hat die eth bibliothek den zentralen technischen Betrieb sowie die Gesamtkoordination der Plattform verantwortet und was auch geblieben ist, ist die Software Visual Library von Semantics, auf der ERARA basiert. Vieles hat sich allerdings auch verändert. Die Anzahl der über ERARA verfügbaren Titel, die naturgemäß natürlich laufend zunimmt, aber auch die Nutzung, wie die steigenden Zugriffs- und Downloadzahlen zeigen. Dann wurde äh, mit dem jüngsten Relaunch im vergangenen Jahr auch das Look und Feel der Plattform äh, deutlich erneuert. Und es sind zahlreiche weitere Funktionen dazugekommen, zum Beispiel die OCR-basierten Volltexte, Zugriffsmöglichkeiten über OAI PMH oder IIIF auch die anzahl projektpartner ist mit den jahren gewachsen das businessmodell der plattform war ursprünglich eine projektforderung und äh, bis 2014 und später eine kooperative finanzierung des betriebs durch die partnerinstitutionen bis heute dann auch nicht zu vergessen wir haben inzwischen eine schwesterplattform mit e manuskripta für digitalisierte handschriftliche quellen die eigentlich vom erfolgsmodell von era äh, stark profitiert hat Errara ging und geht mit der Zeit und ist für mich ein Beispiel gelungener von Bibliotheken getriebener digitaler Transformation. Sie hat sich als bedeutende Plattform fest etabliert. Sie passt, und diese Bemerkung sei mir als stellvertretender Direktor der ETH-Bibliothek erlaubt, auch hervorragend in die strategische Ausrichtung meiner Bibliothek. Deren Elemente sind einmal Open Data, also analoge, urheberrechtsfreie Bestände werden in digitalisierter Form einfacher Breiter nutzbar, aber damit sie auch genutzt werden können, ebene offene Schnittstellen, die ermöglichen zunehmend nämlich auch den maschinellen Zugang zu den bereitgestellten Informationen und Inhalten. Ein weiteres Strategien sind die Kooperationen. Das partnerschaftliche Modell von ERA hat sich bewährt und es erlaubt es, die Kosten für den Betrieb auf mehrere Schultern zu verteilen und auch die Weiterentwicklung gemeinsam anzugehen. Und dann ein Schlagwort aus unserer Strategie, vielleicht auch in zahlreichen anderen Strategien inzwischen zu finden, Reuse und Co-Creation. Beispiele wie die wissenschaftsgetriebene Anwendung Graph Text Reuse in Rudderbooks die mit maschinellen Methoden die Analyse eines Korpus von Architekturtraktaten aus ERAPRA unterstützt. Diese Beispiele zeigen, welche innovative Nutzungen der Plattform im Zusammenspiel zwischen Forschung und Bibliotheken möglich sind. Und künftig, so hoffe ich zumindest, wohl noch mehr entstehen werden. Ich komme damit auch schon zum Schluss meiner Grußworte und der gilt ganz besonders dieser Schluss dem Dank, an viele Beteiligten. Einmal den Partnerinstitutionen der Bibliothek der Genève, der Universitätsbibliotheken Basel und Bern und der Zentralbibliothek Zürich und auch allen Mitarbeitenden aus den genannten Institutionen, die auf technischer, inhaltlicher und organisatorischer Ebene für den Betrieb und die Weiterentwicklung von ERARA sorgen. Danken möchte ich aber auch der Firma Semantics und Walter Nagel für die freundliche Unterstützung der gesamten Jubiläumsveranstaltungen. Besonders den Dank möchte ich auch ausrichten äh, denjenigen Mitarbeitenden, die diese Nachmittagsveranstaltung äh, mit ermöglicht haben, insbesondere Deborah Kiburz, Oliver Ammann, André Reichmuth und Michelle Baumann. Last but not least möchte ich ganz einen herzlichen Dank an Meda Hotea aussprechen. Sie hat nicht nur die Gesamtkoordination der Jubiläumsveranstaltungen übernommen, sondern wir wissen es, sie zeigt immer ein riesiges Engagement als Verantwortliche der ERARA-Geschäftsstelle. Nun wünsche ich uns allen und ganz besonders Ihnen einen spannenden und lehrreichen Nachmittag. Ganz herzlichen Dank, Andreas, für diesen äh, spannenden Blick und den ähm Knappe Zusammenfassung über die Entwicklungen und auch die bewährten Elemente innerhalb von ERARA. Ich denke, dass sich der nun folgende Input-Vortrag von Rudi Mummenthaler perfekt an dieses Grußwort anschließen wird. Rudi Mummenthaler war selbst mehrere Jahre lang an der ETH-Bibliothek tätig. Von 1997 bis 2009 leitete er die damaligen Spezialsammlungen und anschließend für drei Jahre den Bereich Innovation und Marketing. In dieser Zeit initiierte er unter anderem auch das Projekt ERARA. Von 2012 bis 2017 war Rudi Momenthaler Professor für Bibliothekswissenschaft an der HTW Kur, der heutigen Fachhochschule Grabünden, dann bis 2020 Direktor an der ZHB Luzern. Seit diesem Jahr ist er Direktor der im Aufbau befindlichen Universitätsbibliothek Zürich. Jetzt freue ich mich auf seinen Input unter dem Titel ERARA, eine Erfolgsgeschichte. Den wir im anschließenden Panel sehr gerne aufgreifen und sicher intensiv diskutieren werden. Bitte, Rudi. Ja, herzlichen Dank, Michael. Herzlichen Dank, Andreas, für die Einleitung. Das war quasi eine komprimierte Form eines Vortrags. Ich werde auf einige dieser Aspekte jetzt eingehen können. Und ich danke sehr für die Einladung und die Möglichkeit, hier einen Blick in die Geschichte von Erara zu werfen, auf spannende Anfangszeiten und gleichzeitig auch etwas den Blick ähm, aus der heutigen äh, Position, was haben wir denn eigentlich oder es hat die ETH-Bibliothek, was hat Erara erreicht mit äh, Erara? Ich blicke kurz zurück in diese Zeit vor Erara. Ähm, damals haben wir in der Schweiz festgestellt, dass es in den Nachbarländern bereits Plattformen für alte Drucke gibt. Es gab in Deutschland die VD-16 und Nachfolgeprojekte, in Frankreich Gallica und so weiter. Also wir haben da wahrgenommen, dass wir etwas nicht haben, was andere bereits tun. Und das war eigentlich auch zurückzuführen auf den Umstand, dass in der Schweiz keine Digitalisierungsprojekte gefördert wurden durch den Schweizerischen Nationalfonds. Also Digitalisierung von Inhalten, Bibliotheksmaterial, das ist und war nicht Gegenstand der Förderstrategie von Nationalfunk, ganz im Gegensatz zur deutschen Forschungsgemeinschaft. Dort wurden zu jener Zeit bereits Dutzende von Millionen Euro in die Digitalisierung von Bibliotheksinhalten investiert. Wir hatten danach mal so Größenordnung 2005 in der Arbeitsgruppe Alte Drucke einmal eine Diskussion, ob wir in der Schweiz nicht auch eine Plattform aufbauen könnten, äh, Digitalisierung von alten Drucken unterstützen könnten. Und damals war es einfach nicht möglich. Wir haben uns angeschaut und gesagt, das geht nicht, wir haben keinen Rahmen, wir haben keinen Auftrag. Es gibt keinen Anlass, das jetzt in der Schweiz aufzuziehen. Und dann haben wir so einen, eine Art Sputnik-Schock erlebt. Mehrere Vertreter von Schweizer Bibliotheken waren 2008 an einer Fachtagung in München im Digitalisierungszentrum der Bayerischen Staatsbibliothek. Und wir waren echt geschockt, wie wir wahrgenommen haben, wie weit die schon waren im Vergleich zu uns. Also man hat dort eine hochprofessionelle Infrastruktur aufgebaut für die Digitalisierung, hat an einem scan roboter mitentwickelt und ähm, man war auch prozessual schon viel weiter. Man hat sich da mit Massendigitalisierungs-Workflows beschäftigt, wo wir noch von der Digitalisierung von einzelnen Dokumenten gesprochen hatten. Das änderte sich dann, es ergab sich eine Gelegenheit mit dem Programm Elektronische Bibliothek Schweiz, das von der Schweizerischen Universitätskonferenz, also der Vorläuferorganisation von Swiss Universities, gefördert wurde. Man wollte die Möglichkeit geben, einen zentralen Zugang zu medienübergreifenden Informationssuche zu schaffen und zudem auch weitere, vor allem digitale Inhalte für die Hochschule für Lehre und Forschung zugänglich zu machen. Das war eine Fördersumme von immerhin 10 Millionen Franken. Und nebst vielen anderen Projekten haben wir dann damals ähm, dieses Projekt Erara eingereicht. Die Geschichte dazu gibt es in einem Video zu sehen, das vermutlich heute Abend veröffentlicht wird. Also jetzt gibt es keine Anekdoten, sondern nur ganz ernsthaft. Ähm, die Ziele, die damals mit dem Projekt verbunden waren, die deklariert wurden, Primär war es, ging es mal darum, eine Online-Plattform für die Präsentation von digitalisierten alten Drucken aus Schweizer Bibliotheken aufzubauen, Digitalisierungskompetenz in den Bibliotheken auch ebenfalls aufzubauen, ähm, Inhalte zu digitalisieren, Schwerpunkt eben Bestände aus Schweizer Bibliotheken, aber ein weiterer Schwerpunkt Alte Drucke aus der Schweiz. Und ein, weiterer, ein weiteres Ziel war die Nachhaltigkeit, nämlich den Betrieb der Plattform auch über die Projektlaufzeit hinaus zu gewährleisten. Und inoffiziell, das war nicht so deklariert, aber die Bibliotheken hatten auch ein Interesse daran, eine eigene Digitalisierungsinfrastruktur aufzubauen. Das Ganze war, wie Andreas Kirstein schon einleitend gesagt hat, von Anfang an als Kooperationsprojekt gedacht. Die fünf Projektpartner waren sehr schnell gefunden. Wir hatten nur gerade zwei Wochen Zeit von der äh, quasi Genehmigung der Idee bis zur Einreichung des Antrags. Und da waren die Zentralbibliothek Zürich mit der ETA-Bibliothek. Ähm, wir haben damals quasi das Projekt ausgedacht und dann die Kolleginnen, Kolleginnen der Universitätsbibliotheken Basel und Bern eingeladen. Und auch die Bibliothek de Genève ist da mit dazu gestoßen und hat dem Ganzen danach gleich den gesamtschweizerischen Charakter gegeben, mit der mindestens mal Zweisprachigkeit, später kamen ja dann noch weitere dazu. Dann ebenfalls schon angedeutet von Andreas Kirstein, die Idee, also nein, zuerst muss ich sagen, war eigentlich die Idee, dass zentral digitalisiert werden sollte. Die ganz ursprüngliche Idee sah vor, dass wir ein Digitalisierungszentrum aufbauen in Zürich, an der Zentralbibliothek vor, äh, vorwiegend und dann haben aber die Partner relativ schnell erklärt, dass das so nicht ähm, gewünscht ist. Ähm, einerseits wegen den heiklen, wertvollen alten Drucken, die man da quer durch die Schweiz hätte transportieren müssen. Und andererseits eben auch der Wunsch, eine eigene Digitalisierungsinfrastruktur aufzubauen und auch selber Know-how aufzubauen. Das hat dann dazu geführt, dass wir eine, äh, ein Konstrukt gesucht und gefunden haben, dass gemeinsame Workflows auf einer gemeinsamen Plattform vorsieht, aber dezentrale Bearbeitung. Also es wurde von Anfang an so angedacht, dann dezentral zu digitalisieren, dezentral die Inhalte zu bearbeiten und dann in die zentrale ähm, Instanz zu nehmen und gemeinsam zu präsentieren. Also der zentrale Betrieb der Plattform, der war auch von Anfang an gesetzt. Inhaltlich legten wir den Fokus zu Beginn auf alte Schweizer Drucke des 16. Jahrhunderts. Das hatte verschiedene Gründe. Eine davon war, dass es ähm, inhaltlich eben sehr spannend ist, äh, mit dem Schwerpunkt Reformation, Reformationsgeschichte. Das ist ein Thema mit internationaler Ausstrahlung. Und das wussten auch die beteiligten äh, Sammlungen, alte Drucke, dass da eine große Nachfrage bestehen dürfte, äh, sogar international. Wir hatten als Ziel gesetzt, bis Ende des Projekts 2011 15.000 Drucke zu digitalisieren und online zu publizieren. Und dabei gab es aber noch eine Einschränkung. Es war am Anfang ziemlich wichtig, dass wir abgleichen mit anderen Projekten. Also zum Beispiel mit dem VD16 mussten wir abgleichen. Man wollte vermeiden, dass mit Fördermitteln Inhalte doppelt digitalisiert werden. Da die Bibliotheken selber aber sehr viele eigene Mittel investiert haben, ist man dann relativ schnell wieder davon weggekommen und die Bibliotheken hatten das Interesse, möglichst komplett die Bestände zu digitalisieren, auch wenn ein Exemplar schon einmal anderswo digitalisiert worden war. Vom Zielpublikum her hatten wir uns das nicht so ganz genau vorgestellt, sondern wir haben einfach uns vorgenommen, dass mit der Online-Präsentation der alten Drucke generell die Sichtbarkeit der Bibliotheken erhöht werden soll und ihre Bestände. Also eine breitere Nutzung war ein wichtiges Ziel und wir sind damals davon ausgegangen, dass sich in erster Linie historisch arbeitende Wissenschaftler für die Plattform interessieren dürften. Gerade wegen des Schwerpunkts der Formationsgeschichte, wie ich schon angetönt habe, haben wir auch ein internationales Publikum erwartet. Zudem war auch bezweckt, ein historisch interessiertes Publikum anzusprechen, wie wir es sonst auch in den Sammlungen äh, bereits kannten. Die Interoperabilität ähm, war von Anfang an im Projekt ein Ziel. Ähm, der Austausch mit anderen Plattformen, eben das Einspielen auch auf andere Plattformen, war mit eine Idee, die schon im Projektantrag drin war. Dafür setzten wir auf gewisse Metadaten-Standards wie Mods und Metz. Wir setzten auf eine OAI-PMH-Schnittstelle, damit andere Suchdienste die Inhalte abgreifen können. Es wurde als Persistent Identifier die DOI gewählt, die wir auch schon in anderen Plattformen an der ETH-Bibliothek eingesetzt haben. Und natürlich, heute eigentlich selbstverständlich, wir hielten uns auch bei den Dateiformaten an Standards und internationale Richtlinien. Wobei das war eine Zeit, wo das zum Teil sogar noch diskutiert wurde, welche Formate sollen jetzt wirklich genommen werden. Sollen wir wirklich farbig digitalisieren zum Beispiel, oder geht nicht auch graustufen? Wurde tatsächlich noch kurz diskutiert, aber dann schnell verworfen. Und wie auch schon angetönt, das Produkt wurde ein kommerzielles Produkt dann schließlich ausgewählt, das von den Firmen Semantics und Walter Nagel ähm, bereitgestellt wird. Ähm, das war eben auch Gegenstand des Vorgehens, dass ein, das System im Projekt evaluiert wurde und äh, an den Anforderungen des Projekts gemessen wurde. Ich komme jetzt zu dem Erreichten, also quasi. Ähm, zur Frage, ob wir diese Ziele denn auch wirklich erreicht haben, ob diese Ziele erreicht wurden. Ich sage immer wir, ich war nur ganz am Anfang beteiligt, aber ähm, die, äh, all die Personen, die daran gearbeitet haben, werden mir das nachsehen, dass ich das immer noch als wir bezeichne. Also was wurde erreicht? Ähm, 15.000 Titel waren das Ziel bis 2011. Das wurde bis 2011 nicht ganz erreicht, aber es ging dann nicht allzu lange, bis die Schwelle von 15.000 Werken auch tatsächlich erreicht wurde. Und heute sprechen wir von 85.000 Titeln rund, die online verfügbar sind. Das ist eine ansehnliche Menge, wie man sich vorstellen kann. Also wenn man das noch in Seitenzahlen sich vorstellt, ist man dann schnell im zweistelligen Millionenbereich. Und Kollektionen, das wurde auch ausgebaut, also von den Schweizer Drucken des 16. Jahrhunderts ausgehend, noch zurück in die Wiegendrucke des 15. Jahrhunderts und dann eben auch später die 17. bis 20. Jahrhundert. Nicht nur alte Drucke, sondern auch spezifische thematische Sammlungen. Es gibt dann auch auf der Webseite heute eine Übersicht über die Kollektionen und Sammlungen von Alchemie bis wissenschaftshistorische Bestände. Es wurden mehrere kantonale Schwerpunkte, Solothurner-Drucke, ähm, Bernensia, ähm, Genfer-Drucke etc., wurden als spezielle Kollektionen äh, erstellt. Also man sieht, ähm, inhaltlich, mengenmäßig sind die Ziele mehr als erreicht. Das äh, Ziel, Know-how für Digitalisierung zu entwickeln, wurde ebenfalls erreicht, bis übertroffen. Alle beteiligten Bibliotheken haben zusätzlich zum Projekt in Hardware investiert und haben zum Teil ähm, richtig gehende Digitalisierungszentren aufgebaut. Und das dann auf eigene Kosten. Also das Projekt hat nur einen kleinen Anschub geboten, einen Scanner und der Scanroboter roboter wurde in einigen Bibliotheken angeschafft, aber alle anderen wurden auf eigene Kosten der Bibliotheken ähm, investiert. Also wie zum Beispiel hier für das Digitalisierungszentrum der ETH-Bibliothek. In einem Bild von 2015. Nicht nur Infrastruktur, sondern auch das Know-how wurde aufgebaut. Es besteht heute eine große Erfahrung und die wurde dann auch in einer Publikation, Best Practices, Digitalisierung, mit der Allgemeinheit geteilt. Also man hat hier auch andere Bibliotheken konnten von diesem Know-how-Aufbau profitieren. Das Ziel der Kooperation äh, wurde ebenfalls ähm, erreicht und ähm, dann auch übertroffen. Hier sind jetzt äh, 24 Bibliotheken genannt, die ihre Inhalte über Erara publizieren. Das sind Spezialsammlungen, das sind Universitäts- und Kantonsbibliotheken mit Altbestand. Also heute ist das für Schweizer Bibliotheken ganz klar die Adresse, wo man alte Drucke publiziert und wo man dann eben auch davon profitiert, dass. Es eine solche es ein solches thematisches Angebot gibt. Ich kann vielleicht noch ganz kurz hier den Blick auf die ZHB Luzern äh, lenken. Wir haben erst im letzten Jahr, 2020, die Vereinbarung abgeschlossen, endlich ERARA beizutreten Zum Glück ist mir das noch gelungen, solange ich im Amt war. Ähm, und ich kann sagen, aus Sicht einer mittleren Bibliothek, die keine eigene Infrastruktur aufgebaut hat, ist es ein sehr, sehr attraktives Angebot äh, ERARA, sowohl wenn man eben hier auf dieser Infrastruktur digitalisieren lässt, wie auch wenn man diese Inhalte hier aufschalten und hosten lässt. Das führt uns zum Ziel der Nachhaltigkeit, das auch erreicht wurde. Nur schon diese 24 Bibliotheken zeigen, dass da äh, eine ständige Nachfrage besteht und dass es lebt, dieses Angebot. Man hat in einer zweiten Projektphase ein Business-Kostenmodell entwickelt und danach verabschiedet, um eben diese langfristige, den langfristigen Betrieb sicherzustellen. Und dieser Betrieb wird von den beteiligten Bibliotheken finanziert. Ich habe hier von der Homepage den Preis genommen für ein Buch pro Jahr rund 1.50 Franken. Das ist ein sehr fairer Preis, der dadurch zustande kommt, dass man eben von Skaleneffekten profitieren kann und das ähm, auch die Erfahrung da ist, zu einem Betrieb kostengünstig, effizient zu betreiben. Verantwortlich ist nach wie vor, wir haben es schon gehört, die ETH Bibliothek. Und ich kann da sagen, dass für dieses Projekt oder für dieses Angebot eben die Anschubfinanzierung zwar essentiell war. Ohne diese Anschubfinanzierung hätte es das Projekt so nicht gegeben, hätte es diese Plattform vermutlich nicht gegeben. Aber entscheidend für den Erfolg und für den nachhaltigen Betrieb war dann das Eigeninteresse der Bibliotheken und die Bereitschaft, diese Plattform weiter zu finanzieren und eben auch langfristig zu tragen. Es gab noch einen Nebeneffekt. Der war nicht bezweckt, aber doch ein nützlicher Nebeneffekt. Es wurde klar, dass wir in, in diesem Projekt die Inhalte, die Metadaten nicht doppelt erfassen wollen, sondern dass die Metadaten aus den bestehenden Bibliothekskatalogen importiert werden sollen. Das bedeutete aber auch, dass alle Titel, die digitalisiert werden sollten, im Bibliothekskatalog erfasst waren. Und das war noch lange nicht der Fall. Und so hat das Projekt Erara diese Katalogisierung der alten Drucke beschleunigt und als Nebeneffekt wurde dann erreicht, dass erstmals alle Schweizer Drucke des 16, 16. Jahrhunderts bibliografisch erfasst waren. Also, so eine klassische Bibliotheksarbeit wurde im Prinzip durch dieses Projekt angestoßen und quasi dann eben auch abgeschlossen. Und auch dieser Nachweis ist schon eine wichtige Grundlage für die Forschung, dass eben zu sehen, dass man findet, dass man die Drucke findet und mit Erara dann auch noch digital abrufen kann. Aber das Erschließen ist jeweils die erste Stufe. Das Ziel der erhöhten Sichtbarkeit, Sie haben es, auch das wurde erreicht. Die Zugriffe ähm, auf die Plattform waren von Beginn weg hoch. Ich komme nachher zu den Nutzungszahlen selber. Ähm, neben dem wachsenden Angebot waren auch die zusätzlichen Funktionen oder Rahmenbedingungen, die verbessert wurden, ein Grund für diese ständige Zunahme. Ein Boost erlebte die Nutzung durch die Einführung der Open Data Policy. Man hat also in 2016 auf eine offene Lizenz, auf eine CC BY lizenz umgestellt. Und das hat dann eine erleichterte Nutzung gebracht. Blick zurück: Als wir begonnen haben, hatte Erara noch eingeschränkte Nutzungsbedingungen. Und zwar haben wir Bibliotheken damals gedacht, ähm, wir möchten doch die Hoheit über die Daten nicht komplett aus den Händen geben und haben da gesagt, ja für wissenschaftliche Nutzung zugelassen, ähm, gerne Informationen an die Bibliothek und, so. und wir waren da ganz erstaunt, dass die Aktivistinnen und Aktivisten der digitalen Allmen sich beschwert haben, dass diese Daten nicht Public Domain seien, die müssten doch Public Domain sein. Und so haben wir dann ähm, Zuerst gestaunt und wir mussten zuerst noch gewisse Erfahrungen sammeln, vor allem auch im Bildarchiv der ETA-Bibliothek mit Open Data, bis das dann auch in ERARA umgesetzt werden konnte. Sehr zum Nutzen der Forschung, ich denke wir werden später noch darüber sprechen können. Weitere Attraktivität hat das Angebot durch die Einführung der Volltexterkennung gewonnen, OCR seit 2017. Diese Erweiterung wurde ebenfalls gefördert von Programm SUG P2. Und in mehreren Phasen wurde die ganze Oberfläche redesigned. Wir haben das auch schon gehört, die neueste Version ist seit letzten Jahr in Betrieb. Auf der Grundlage von Usability-Tests hat man hier jetzt eine auch mobilfreundliche Oberfläche geschaffen. Auch das steigert die Attraktivität natürlich. Das führt dann dazu, dass wir, wenn wir die Nutzungszahlen anschauen, sehen, dass von den jetzt bescheidenen, aus heutiger Sicht 200.000 rund Visits auf die Plattform im Jahr 2010, ist das kontinuierlich gestiegen auf im letzten Jahr ähm, 2,9 Millionen Visits auf der Plattform. Wenn man noch die Pageviews zählen möchte, aber das ist dann wieder etwas eine heiklere Geschichte, die Visits ähm, geben doch einen zuverlässigen Indikator, wie viele Menschen sich für diese Plattform interessieren und sich da einwählen und sich rumschauen, einzelne oder mehrere Dokumente anschauen. Die Pageviews würden dann zählen, wie viele Aufrufe von Seiten erfolgt sind. Und Die wären bei 56 Millionen gewesen im letzten Jahr. Auch das ist eine schwindelerregende Zahl. Ein äh, wichtiges Thema für den Erfolg ist die Interoperabilität. Ähm, die wurde durch die offene Schnittstelle geschaffen, mal und das bedeutet, dass eben diese Inhalte auch von Suchmaschinen wie Base oder von Google indexiert werden und dass sie in anderen Plattformen wie zum Beispiel Gallica genutzt werden. Ähm, man sieht beispielsweise bei einer Google-Suche nach einem Titel, ähm, werden ein Einträge direkt aufgelistet und man kann über die DOI auch direkt aufs Digitalisat zugreifen oder sie erscheinen dann in der Bibliotheksrecherche in Swisscovery. Man kann dort auch suchen und wenn man weiß wie, findet man sie tatsächlich. Hier sind zwei Beispiele, wie Titel in Swisscovery angezeigt werden, Open Access, online verfügbar, gerade mit dem Link zu Erara zum Eintrag. Ein zweiter Aspekt der Interoperabilität ist die, das neu eingeführte IIIF-Manifest. Auch das werden wir bestimmt in der zweiten, in der Podiumsdiskussion dann noch besprechen. Ähm, dieses Format führt zu einer zusätzlichen Plattformunabhängigkeit. Und ich blicke gerade auf den Clam hack ähm, vom letzten Wochenende zurück. Ich habe auf Twitter hier diese Meldung gefunden, dass eben mit dem über das IIIF-Manifest Bilder aus einem auf Erara publizierten Buch ähm, auf eine aktuelle Karte von Ägypten ähm, gematcht werden konnten. Also solche Möglichkeiten bieten sich dann durch die offenen Schnittstellen und diese Formate. Es gab neben viel Wohlwollen auch mal ziemlich ähm, klare Kritik an, diesem, an dieser Plattform, also nicht nur an Erara ähm, im Wissenschaftlich, Im Programm wissenschaftliche Informationen von Swiss Universities wurde 2015 eine Strategie veröffentlicht mit der Devise From Silos to Strata. Also von den Silos, als Silos wurden eben die, äh, diese Plattformen wie ERARA oder e bezeichnet, die quasi isolierte Lösungen seien ähm, mit eingeschränkter ähm, Offenheit, eingeschränkter Interoperabilität und die sollten strategisch ersetzt werden durch ein Schichtenmodell, wo dann eben die Softwares ähm, aufgelöst sind und ähm, man eine Schicht hat für die Speicherung, eine Schicht für die Fachdienste und die offenen Schnittstellen. Das war so das Konzept und ähm, die Betreiber der Plattformen fanden sich da nicht so gerecht behandelt, ähm, wenn sie als Silos bezeichnet wurden. Wir konnten dann von der Fachschule Grabünden aus eine Untersuchung durchführen und haben diese äh, Plattformen analysiert und wir konnten da zeigen, dass diese Plattformen, diese medienspezifischen Plattformen, durchaus eine Berechtigung und Vorteile haben. Zentral war und ist die Weiterentwicklung, die Öffnung über die Schnittstellen der Einsatz offener Formate, die damals gerade im Gang war und weiterhin auch ähm, angestrebt wird. Was aber klar ist, jetzt nicht informationsarchitektonisch, sondern vom Betrieb her, ein Erfolgsfaktor der Modelle, wie wir es eben mit ERARA haben, ist, dass die Trägerschaft klar ist. Es gibt eine Trägerschaft, die Bibliothekscommunity, die diese Plattform langfristig betreibt und das ist ganz wichtig. Genau, Ich schaue kurz auf die Uhr. Ich habe gedacht, ich zeige noch kurz, aber ich, ja, ich zeige kurz die Plattform eRara mit ihren wichtig, wichtigsten Funktionalitäten, damit das vielleicht auch als Rahmen für die anschließende Podiumsdiskussion klar ist, wovon wir eigentlich sprechen. Also jetzt das neueste Design seit letztem Jahr sieht ganz anders aus, aber die Funktionen sind die bewerten, wie wir sie kennen. Wir haben äh, drei verschiedene Ansichten, hier die Titelansicht mit Verlinkungen auch in Richtung Wikipedia und der GND, also die Normdaten sind mit der GND verlinkt und es gibt einen eine Suche in äh, Wikipedia zu den Autoren zum Beispiel. Ähm, das andere, die Impressum, die Angaben sind klar, was dann noch weiterkommt, der Link zum Original, besitzende Institution, also man kann dort dann schauen, wer von welchem Original diese, dieses Digitalisat stammt. Es gibt die DOI, damit eben langfristig auf diesen Link, dass die Datei zugänglich ist, also der langfristige Zugriff wird hier gesichert. Es gibt einen Download PDF Link. Hier wird das ganze Dokument als PDF bereitgestellt und auch neueren Datums der Export in RIS. Das ist ein bibliografisches Format. Man kann also dann diese den Eintrag gleich in seine Literaturdatenbank übernehmen. Social Media Link gibt es und hier das IIIF-Manifest, das eben für die Integration in andere Plattformen oder in Anwendungen eine zentrale Rolle spielt. Hier die, der zweite Reiter, die Inhaltsansicht. Hier sehen wir eigentlich nur, aber das ist nicht ganz ohne, die Struktur des Buches. Das ist eine Spezialität der bibliothekarischen Angebote. Wir kennen das von e periodika auch. Die Texte werden nicht einfach flach aus einem Text ohne Struktur erfasst, sondern beim Digitalisieren werden die Kapiteltitel erfasst. Wenn es Sammelbände sind, ist das natürlich extrem hilfreich, wenn hier Zwischentitel oder eben einzelne Absätze, Kapitel beschrieben sind. Man kann auch diese als ganzes PDF herunterladen und gleich direkt ansteuern. Bei der Seitenansicht haben wir hier die ähm, Sicht, jetzt muss ich schnell beiseite schieben, ähm, mit, mit der Seite, also hier kann man blättern, man kann auf eine äh, Vollansicht gehen, Informationen abrufen, ähm, unten an der Seite hier findet sich dann dieses äh, Symbol, da kann ich noch die Seitenübersicht äh, einblenden, also eine ähm, Übersicht mit Vorschaubildern, die eignet sich sehr gut zu navigieren. Also wenn ich da zum Beispiel eine Illustration suche, kann ich sie direkt ansteuern und dorthin gehen. Ähm, Zoomen, man, man kann ins Dokument reinzoomen. Die Auflösung, die hier präsentiert wird, ist weboptimiert. Das ist nicht das Original. Der Originalscan geht also ins Archiv. Die Langzeitarchivierung wird aber nicht über ERARA angeboten. Da muss jede beteiligte Bibliothek selber fürs ähm, sichere Abspeichern, Archivieren der Dateien sorgen. Die Metadaten werden allerdings als entsprechende Kapsel ausgeliefert. Also, ERA stellt das bereit, aber für das eigentliche Speichern muss man sich dann selber kümmern. Was man hier herunterladen kann, sind verschiedene Auflösungen von Bildern. Die Qualität, die gezeigt wird, die genügt für viele Ansprüche. Wenn Sie einen hochwertigen Druck machen wollen, müssen Sie sich direkt an die Bibliothek wenden, die dann die entsprechende Qualität liefern kann. Das war das, was ich zeigen wollte an Funktionalitäten und ich komme bereits zu meinem Fazit. Zunächst einmal, die Nutzung übertrifft die ursprünglichen Erwartungen bei weitem. 2,9 Millionen Visits hätten wir uns nie erträumen können. Jedenfalls, die Sichtbarkeit ist sehr hoch, auch dank der offenen Lizenzen und der offenen Schnittstellen erreicht man ein sehr breites Publikum. Ich kann sagen, dass die Anschubfinanzierung nötig war. Ohne die gäbe es ERARA nicht. Aber getragen wird ERARA nun und dauerhaft von den beteiligten Bibliotheken. Die Zusammenarbeit war äußerst erfolgreich. Also auch hier ähm, Zusammenarbeit macht Projekte manchmal etwas komplizierter. Aber im Falle von ERARA war also der Mehrwert bedeutend größer als die äh, gesteigte Komplexität durch die, mit, durch die Partner? Erara hat in vielen Bibliotheken einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Es sind mehrere Digitalisierungszentren entstanden und auch die kleineren Bibliotheken, auch die kleinen Schweizer Bibliotheken, profitieren von der Erfahrung der Beteiligten der größeren Bibliotheken und von der Plattform. Und wer hätte das gedacht, als wir die Idee damals im Sommer 2007 hatten und relativ kurzfristig zu einem Projektantrag umformulieren mussten. Ein Projektantrag, der dann übrigens das Projektteam die ganzen Jahre begleitet hat und weil er doch relativ kurzfristig entstanden ist, konnte natürlich nicht alles voraussehen, aber der Rahmen, vor allem der finanzielle Rahmen, war dann halt von Anfang an so gesetzt. Aber es hat funktioniert, wie Figura zeigt. Und entscheidend ist für das Ganze, dass es eben ähm, erfolgreich war, wie ich schon gesagt habe, die Eigeninteressen der Bibliotheken. Das, da ist ein starker Partner, der selber interessiert ist, der den nachhaltigen Betrieb besorgt und für die ähm, Dauerhaftigkeit der Plattform garantiert. Sicher wichtig auch die stabile Trägerschaft und die klare Verantwortlichkeit bei einer Institution. So, herzlichen Dank. Nochmal an die ETH-Bibliothek, dass sie das trägt seit Beginn weg. Und natürlich auch entscheidend das qualitativ hochwertige Produkt, die Plattform und die relevanten Inhalte. Also kann ich abschließend meine etwas rhetorische Frage: Ist Herr Erara eine Erfolgsgeschichte? Durchaus mit einem überzeugten Ja beantworten. Mir bleibt auch, wie schon eingangs, noch der Dank bei allen Beteiligten. Ich habe mir so vorgestellt, dass jetzt hier, wie so bei einem Blockbuster, die ähm, vermutlich 200, 300 Mitarbeitenden auflisten könnten, die sich da aktiv eingebracht haben. Hier sind sie einfach jetzt mal summarisch Mitarbeitende aus allen beteiligten Bibliotheken, die zum Gelingen des Projekts und jetzt zum weiteren Betrieb beigetragen haben. Herzlichen Dank an die Beteiligten und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Rudi, für diesen spannenden und ausführlichen Rückblick auf eRara und auch den Einblick in die Funktionalitäten ähm, für die, die das Produkt vielleicht nicht so gut kennen aus der eigenen Erfahrung äh, und auch für deine Analysen der Erfolgsfaktoren, auf die wir sicher dann noch ähm, im Verlauf des Panels zu sprechen kommen werden. Ähm, ich stelle nun das Panel sehr gerne vor. Ähm, zuerst begrüße ich jetzt ähm, zu Rudolf Hummentaler hinzu ähm, Sonja Gasser. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Digital Humanities Professur an der Universität Bern. Dort forscht sie zur Frage, wie digitale Kollektionen mit modernen Mitteln visualisiert und kommuniziert werden können. Und mit diesem umfassenden Themenfeld beschäftigt sie sich vor allem aus der Perspektive der Kunstgeschichte und der entsprechenden Praxis schon länger unter anderem auf früheren Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Grafischen Sammlung des Kunsthauses Zürich oder als Projektverantwortliche von Archives on the Move, einem Kooperationsprojekt zwischen dem Digital Humanities Lab der Universität Basel und der Kunsthalle Basel. Weiter begrüße ich auf dem Podium ganz herzlich Tobias Hodel. Tobias Hodel ist seit 2019 Inhaber der vorhin erwähnten Professur für Digital Humanities an der Universität Bern. Vor seinem Wechsel nach Bern war er in Zürich tätig. Zum einen als Vertreter des Staatsarchivs Zürich im bekannten EU-Projekt READ, das für Recognition and Enrichment of Archival Documents steht, das die automatisierte Handschriftenerkennung prägte. Zum anderen war er an der Uni Zürich tätig als Koordinator des e learning projekts AdFontes sowie des digitalen Editionsprojekts Königsfelden. Last but not least heiße ich uh, Julia Remi in der Runde willkommen. Julian Remy ist seit wenigen Monaten als Doktorand am Digital Humanities Lab der Universität Basel tätig. Davor war er vier Jahre lang Forschungs- und Lehrassistent an der Haute École de Gestion de Genève in der Abteilung Informationswissenschaft. Ein besonderes Anliegen ist Julian Remy die Nutzung und Weiterentwicklung von IIIF, dem International Image Interoperability Framework, das die Nutzung von Digitalisaten, Rudi momentan hat es schon ausgeführt, über verschiedene Quellsysteme hinweg ermöglicht. Wie eingangs kurz erwähnt, ist nur noch ein Hinweis ans Publikum, nehmen wir für den letzten Teil der Diskussion gerne Fragen entgegen. Bitte nutzen Sie zu diesem Zweck die Q&A-Funktion hier auf Zoom. Zunächst aber und im Anschluss an den Input von Rudi Momentaler, gerne die Frage jetzt ähm, ans, äh, an, an die Panelists. Und zwar... Ähm, Interessiert es mich jetzt als, als erste Ernährung mal, welche Rolle eigentlich in eurer Arbeit, ERAGA oder auch andere große ähm, Digitalisierungsplattformen und digitalisierte Inhalte generell aus Bibliotheken und anderen ähm, Institutionen für euch eine Rolle spielen in der Forschung, aber auch in der Lehre? Wie sieht das zum Beispiel bei dir aus, Tobias? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier zu beteiligen und ich glaube, ich sollte nicht anfangen, ohne dass ich zuerst dem ganzen Unternehmen ganz herzlich zum langjährigen Bestehen gratuliere. Zehn Jahre sind in Internetjahren gerechnet, eine unendlich lange Zeit und eine Unzahl von auf und vergangenen Plattformen bezeugen das eigentlich. Und der Nutzen von ERARA und anderen Plattformen ist gerade in dieser pandemischen Situation, glaube ich, fast nicht mehr zu überschätzen. Das haben wir alle wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes schätzen gelehrt. In dem Sinne, Gratulation zum Erreichten und äh, auf die nächsten Jahrzehnte hoffentlich. Nun, zur Rolle von ERARA. Es sind, glaube ich, drei Punkte, die mich besonders ähm, die ich hervorheben möchte. Das eine ist äh, das, die Obvious, die Materialsammlung. Man hat historische Buchdrucke at your fingertips, also wenn irgendwelche Studierenden zu Drucken arbeiten möchten, dann hat man praktisch den direkten Weg zu Erara und hat da dann eigentlich hochwertige Metadaten und auch sehr gute Digitalisate zur Verfügung. Das ist dann nämlich auch das zweite, die Vorbildfunktion als Infrastruktur mit technischer Umsetzung. Eben und da ist es extrem wichtig, dass man mit Metadaten brilliert und nicht einfach nur, wie das bei Google Books häufig aufzufinden ist, äh, zufällig extrahierte Daten da äh, bereitstellt, die nichts damit zu tun haben, mit dem, was da eigentlich digitalisiert vorliegt. Und gleichzeitig muss das Ganze natürlich auch einfach bedienbar sein. Und das führt mich dann so ein bisschen zum dritten Aspekt. Das ist nämlich, ERA ist ein wunderbares Studienobjekt. Daran lässt sich nachvollziehen, welche Erwartungen an digitale Plattformen, bestehen und was denn eigentlich mit digitalisierten Objekten gemacht werden kann. In dem Sinne ist äh, Erara selbst so was wie eine digitale Inkunabel unter all den Inkunabeln etwa des, 6, 16. Jahrhunderts, die man auf der Plattform findet. Alles klar, wunderbar. Erara selbst. Das selbst Gegenstand der Forschung äh, oder der Wissenschaftsgeschichte, ein ganz spannender Aspekt. Herzlichen Dank. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Sonja? Du bist noch auf Stumm geschaltet, Entschuldigung. Mit Ihrer Direkt hatte ich eigentlich nichts groß zu tun in den letzten Jahren, weil ich mich halt hauptsächlich auf die äh, digitalen Sammlungen von den Kunstmuseen ähm, ja, fokussiert habe. Und ich fand es jetzt aber extrem spannend, ähm, die beiden Einblicke von Andreas Kirstein und auch von Rudi Momentaler zu haben, wo man halt wirklich sieht, äh, was im technologischen Bereich möglich ist. Und letzten Endes muss ich eigentlich sagen, ja genau das will ich auch für die äh, digitalen Sammlungen von den Kunstmuseen haben. Und vielleicht eben so zum Unterschied, sehr oft ist es dort halt so, dass man einfach die Einträge hat mit einem Bild und dann gibt es die, äh, ja, die Angaben dazu, die Metadaten. Und ich finde es auch noch interessant, weil letztens wurde gerade angekündigt, dass der Louvre, seine Sammlung aufgeschaltet oder neu abgeschaltet hat und auch so Louvre und einfach so die Filial ähm, sehen, die es dazu noch gibt, sind da auch auf der Plattform drauf und ich bin dann kurz draufgegangen und habe das angeschaut und eben was ich dann immer ein bisschen schaue, ist auch ja wie kann ich überhaupt damit arbeiten? Also habe ich die Möglichkeit Bilder herunterzuladen? Das geht in dem Fall. Ähm, aber kann ich das zum Beispiel auch für mehrere Werke machen oder ist das dann nur auf Werkebene und da ja, stellt sich dann heraus, es ist auf Werkebene und man kann dann auch ein Werkdatenblatt letzten Endes äh, herunterladen, wo man alle Informationen hat, aber ja, man hat dann einfach die Angaben zu einem Werk, das in einem PDF drin irgendwie formatiert und wenn man aber das Interesse hat, direkt mit den Daten arbeiten zu können, hat man eigentlich nicht die Möglichkeit, eine Tabelle herunterzuladen oder eher vielleicht über ein API sogar direkt darauf zuzugreifen. Und eben von daher finde ich, sollte eigentlich so im Jahr 2021 eine digitale Sammlung äh, wirklich ein, also natürlich einerseits so einen generellen Zugriff geben auf die Inhalte, wo man einfach so wie in einem äh, ja, Werkkatalog äh, das mal anschauen kann, aber eben halt auch eine API anbieten. Äh, gutes Bildmaterial angeben, was die Lizenzen sind, dass man es auch nutzen kann. Ähm, was kommt noch dazu? Jan, eben vielleicht auch äh, mit IIIF arbeitet, weil das halt wirklich sehr flexibel ist und viele Möglichkeiten bietet. Ganz herzlichen Dank, Sonja, für diese ähm, interessanten Aspekte. Und äh, wie sieht es bei dir aus, Julien? Welche Rolle spielen für dich digitale Plattformen in deinem? Beruflichen Alltag. Also zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist meine erste Podiumsdiskussion als Teilnehmer. Unsere Vereinfahrung ist das See of Deutsch. Also ich bin in dieser Diskussion natürlich sehr vorangenommen, dass da ich zunächst im Bereich Informationswissenschaft studieren gearbeitet habe und mich dann als Folge davon zu den um, Digital Humanities orientiert habe und nicht um, anders. Außerdem werden Sie sehen, dass ich ziemlich also viel über Tippes, um, sprechen würde. Aber ja, Plattformen wie Rara im Skript oder die sind schon aufgrund der Qualität der Digitalisierung und der Strukturen, auch der Methoden, wichtige Zukunft Zugangspunkte für die Forschung, ähm, würde ich sagen, aber es ist auch eine Gelegenheit zu sagen, dass Stärke in Zahlen liegt und dass es besser ist, wenn Bibliotheken oder Archive zusammenarbeiten, um Digitalisierung zu ähm, äh, publizieren. Ähm, aber es ist auch sozusagen eine Garantie äh, für die Persistenz von Daten. Also die, ähm, diese Nachhaltigkeit, der Aspekt der Nachhaltigkeit, der ja auch von Rudi schon betont wurde. Das würdest du auch sagen, das ist ein zentraler Aspekt jetzt der ähm, der Plattform, die eben von Institutionen getragen werden. Ja, ja tatsächlich. Ja. Okay, genau. Ähm, dann würde ich gerne wie ein Stichwort aufgreifen, das jetzt ähm, an vielen Stellen schon gefallen ist, nämlich das Stichwort der Interoperabilität. Ähm, ähm, das hat Sonja schon angesprochen. Es wurde schon, Triple F wurde erwähnt. In deiner Arbeit, Tobias, wie, wie sieht das aus? Also ist, ist diese Vielzahl von Plattformen eigentlich, die es heutzutage gibt, ist das, ist das Problem dadurch gelöst, dass wir Richtung eben offene Schnittstellen gehen? Ist das aus deiner Sicht auch für die Forschung der bessere Weg als der Versuch, irgendwie wie auf immer noch größeren Aggregationsstufen mehr Inhalte zusammenzufassen? Oder wie, wie, ist, wie ist da deine Ansicht? Ich, ich sehe einen wahnsinnigen Vorteil in der Interoperabilität, aber gleichzeitig auch eine gewisse Gefahr. Ich glaube, wir beginnen besser mal bei, bei den Vorteilen. Also das, das Schöne ist, dass ich heute eigentlich Studierenden die Nutzung von OAI-PMH beibringen kann und dadurch sind sie dann befähigt, von ganz unterschiedlichen Archiven, Bibliotheken, da ihre Datensätze, vor allem basierend jetzt auf Metadaten, sich runterzuziehen. Oder Ich zeige eigentlich einmal, wie IIIF funktioniert mit der ganzen URL-Adressierbarkeit und, und bekomme danach Arbeiten von Leuten, die sich dann ihr Material aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammenführen. Das, sind, das ist der wahnsinnig große Vorteil daran. Der Nachteil, den ich im Moment immer noch sehe, ist, dass wir das auf einer sehr granular, ähm, vielleicht noch unbefriedigenden Höhe, flughöhe betreiben das heißt, bis jetzt ist es eigentlich möglich ganze bildseiten darunter zu laden aber im endeffekt verstehe ich mich immer noch stark als textarbeiter oder als äh, als Interessierter an den ganzen textuellen daten gerade auch auf era und, und ocr äh, ist dann erster anfang aber aber wirklich tief geht es dann wenn wir vielleicht wenn wir es schaffen ontologien zu definieren die eben dann nicht auf der stufe des bildes stehen bleiben sondern die, die weitergehen die ähm, das, Schaffen, dass wir Texte miteinander für, verknüpfen können. und Da wird Linked Open Data eine ganz wichtige Rolle dabei spielen. Gleichzeitig ist es aber nicht ganz so einfach zu definieren, was denn eigentlich so ein Text überhaupt ist. Äh, äh, wenn man das Werk von Patrick Saale sich anschaut, zu den digitalen Editionsformen, das sind drei Bände, 2000 Seiten ungefähr, äh, da lässt er sich auf mehreren Hundert Seiten darüber aus, dass es eben ziemlich unterschiedlich ist, was man unter Text verstehen kann. Das heißt, bis sich die Forschung da mal auf ein paar Dinge geeignet, geeignet hat, werden wir immer noch auf einem recht oberflächlichen Niveau bleiben. Und ich glaube, unser Ziel muss es aber sein, dass sich eben in ERA praktisch einen einzelnen Satz von Ich weiß nicht mehr, welche Beispiele wir angeschaut haben. Ich, ich nehme jetzt irgendeinen zürcher Gelehrten, wenn wir da von Bullinger irgendetwas daraus zitieren wollen. Und, und dann wird es dann interessant, dann zu schauen, wo hat das Bullinger eigentlich her. Der bezieht sich dann vielleicht auf Augustin oder jemand anderen Gelehrten ähm, und, und dass man dann diese Netzwerke aufzeigen kann. Das ist eigentlich das, was uns ja die... Ähm, das, was wir eigentlich aus der Wissenschaftsgeschichte und aus der, der Wissensgeschichte die ganze Zeit sehen, Wissen entsteht aus Netzwerken und dieses Abbilden von den Netzwerken, ich glaube, das wird äh, extrem spannend, aber es, die Hürde dazu ist noch relativ hoch. Das heißt, wir sind jetzt im Moment eigentlich, dass wir sagen, na, okay, diese Einheiten, Metadaten, das Wer ist da so die Autorin oder der Autor ist, das können wir irgendwie sinnvoll definieren, aber dass, dass man das dann fein feingranularer macht, dass wir uns dann überlegen, okay, was ist denn eigentlich, was macht dann so ein Satz aus, ähm, da, das, das wird dann noch die, die Challenge sein, glaube ich. Und, und, genau. Könnte das aus deiner Sicht auch so ein, ähm, ein künftiges auch Kooperationsfeld sein zwischen Institutionen und der Forschung? Weil ich glaube so, ähm, man kann ja sagen, okay, wir haben jetzt ähm, x Millionen Seiten in ERA drin und, und in anderen Plattformen, hunderttausende von Digitalisaten, dass man jetzt sagt, okay, wie können wir mit diesem, mit diesem großen Fundus mehr machen und, und ihn besser aufbereiten, sodass er auch mit digitalen Methoden besser genutzt werden kann. Das wäre so ein Feld aus deiner Sicht, Abs oder? Absolut, ja, das ist total zentral. Also dazu brauchen wir dann praktisch Schnittstellen, um direkt auf die Texte zu können, dass wir dann auch die Zitierfähigkeit haben, dass ich weiß, das ist jetzt eben von äh, Seite X äh, vielleicht sogar noch die, die Koordinaten, wo sich dieses Objekt befindet. Und, und dann wird es interessant. Und, und das, also der Clou dahinter ist natürlich, dass, dass man dann mit Link Data praktisch noch Ontologien generieren kann, die auch so etwas wie Machine Reasoning erlauben. Das heißt, die, die Maschine kann dann auch überprüfen, sind denn diese Statements, die gemacht werden, überhaupt möglich? Also kann das überhaupt sein. Und, äh, und ich glaube, da hat es doch enorm viel Potenzial aber eben das, das wird noch ein habe ich einen moment aushandlungsprozess äh, dauern also das mhm. wäre dann was für die 20 jahre Feier wir da mhm. genau. <lacht> genau ist das etwas eine entwicklung die auch triple ähm, f im auge hat Julia. Ähm, ja tatsächlich also ähm, zum beispiel mit die DOI also es gibt zwar DOIs aber wie sieht es mit der Persistenz der verschiedenen bilder aus äh, sind wir sicher dass diese URLs dauerhaft sind ähm, und ich denke, dass die triple Image API bei der Identifizierung eines ähm, also Bildabschnitts hilft und dass diese URLs auch äh, persistenz werden sollten, das ist, dass wir das cnp auf einer ja, präzisen Kernelitätsebene haben. Und das ist auch möglich, zum Beispiel wie ähm, also Gallica macht das äh, also ohne API, aber auch mit API. Es gibt also diese zwei. Okay, ist das auch ein Wunsch in deinem äh, Forschungsbereich, Sonja, im Bereich der Kunstgeschichte, die sagen wir mal die, die Referenzierung von einzelnen Teilen, vielleicht auch in Kunstwerken? Oder? Ja, das ist sicher interessant und ähm, ja, man kann sich wirklich auch überlegen, es gibt einerseits die Sammlungen ähm, oder die Plattformen wie Erara, wo die Inhalte drin sind und dann gibt es die Forschenden, die sehr viel Wissen auch zusammensammeln und dann ja, wird vielleicht irgendwie ein Artikel geschrieben oder die Person macht irgendwie selbst eine Anwendung und ist dann ganz an einem anderen Ort. Und da kann man sich auch überlegen, eben, wie schafft man das Ganze irgendwie zusammenzubringen. Das hat, wenn jemand auf Erara geht beispielsweise, sieht, aha, da hat mal eine Person schon mal das dazu gemacht und dann eigentlich wie dorthin direkt auch verwiesen wird oder einfach, dass man auch merkt, irgendwo gibt es schon gewisse Zusammenhänge auch weil das jemand anderes schon erforscht hat. Und ist das etwas, ähm, das Forscherinnen und Forscher auch wirklich zugänglich machen wollen oder würden? Oder ist das, ähm, ähm, oder ist, ist das eher etwas, das vielleicht mal also irgendwie erstmal in der Hinterhand behalten wird und dann vielleicht zu Projektende dann eingespiesen werden könnte? Oder wie, wie schätzt du das ein? Es, ja, es kommt sehr darauf an. Also wenn es eben ein Forschungsprojekt ist, wo man etwas macht und dann ist es vielleicht recht lang in der Hinterhand, aber letzten Endes, eben wenn das ein digitales Projekt ist, stellt sich ja auch wieder die Frage der Langzeitarchivierung, wenn das Projekt zu Ende ist. Und dann muss es ja auch irgendwo, oder sollte es zumindest, ähm, irgendwo dann hochgeladen werden. Und ja, dann kann man ja zum Beispiel die Verknüpfungen herstellen und sieht, aha, ja genau, wenn ich jetzt mir das anschaue, dann kommt das Bild ursprünglich von Erara her und da kann ich mir hinwechseln und wenn ich dann dort bin, habe ich wieder die ja, Quellinformationen von, von der Bibliothek selbst, die das Digitalisat zur Verfügung stellt. Mhm. Mhm. Wäre das aus deiner Sicht auch ein Bedürfnis, Tobias, also dieses nähere Zusammenwachsen zwischen sagen wir mal, digitalen Plattformen oder Plattformen mit digitalen Inhalten und Forschungsergebnissen? Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt nötig. Ich glaube, über diese Interoperabilität und die ganzen Schnittstellen sind wir schon so nah dran, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt, ob ich jetzt meine Resultate auf GitHub, äh, einem institutionellen Repositorium oder äh, wo auch immer publiziere. Ich glaube, wichtig ist, äh, ist die Dokumentation und, und was mir immer noch vorschwebt, und das zieht eigentlich Triple äh, auch einfach bereits vor, sind so etwas wie Web Annotations. Das heißt, dass eigentlich eine eine Mitteilung gesendet wird, wenn äh, zum Beispiel ein Dokument äh, in einer anderen Anwendung genutzt wird. Das heißt, das sind praktisch die host institution das wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich technisch gesehen ERARA, also die, die eth bibliothek ähm, dass da eigentlich eine Mitteilung kommt und sagt, äh, dieser, dieser Band, äh, diese Seiten werden in dem äh, auf diesen Seiten wiedergegeben. Das heißt, dass man da praktisch das Netz auch in die unterschiedliche Richtung denken kann. Ähm, das, ich ich würde sagen, das würd, wäre bereits ausreichend, wenn man wenn man sie in die Richtung erweitert. Ich glaube, dann ist es gar nicht mehr unbedingt nötig, dass man jetzt so diese allumfassend zentralisierte Plattform für, für alles schafft. Das ist sowieso das, ähm was, äh, was ist schon länger, ich, ich, ich erlaube mir das da so ein bisschen in die, die Nachhaltigkeitsrichtung nochmal zurückzugehen, was, was man sich schon immer fragt, oder? Wir haben mit ERA sozusagen das, dieses, äh, diesen Mercedes der Schweizer Bibliotheken, ähm, oder ich weiß nicht, was das Lieblingsauto der, der Zuschauerinnen und Zuschauer ist. Äh, also, das heißt, wir haben so wie dieses, dieses glänzende Ding, ähm, und gleichzeitig merkt man ja, die Einzelteile kommen dann aus Basel, Bern, Zürich, äh, Genf. Und so weiter werden da zusammengesetzt. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn dann plötzlich mal ähm, Bern das Geld ausgeht und das heißt, ja, dass äh, die zwei Räder fallen jetzt mal ab? Ähm, also ist ist dann diese Nachhaltigkeit in der Zentralisierung vielleicht auch wieder ein, ein Risiko, weil ich, ich fand das total interessant im, im Vortrag von, äh, von Rudolf Muthal, dass, dass sozusagen das sozusagen die, die, das Kooperative als Erfolgsmodell wird und ich sehe das also ich unterstütze das total ich versuche so ein bisschen als advokat ist mir auch zu fragen ist das nicht auch sozusagen eine ein problem oder eine so ein so ein Risiko, dass man damit, äh, damit eingeht und theoretisch könnte man ja sagen, ja, Erara lässt sich eigentlich dezentral jetzt aufbauen. Wir können das in, in Basel, kann seine eigenen Dokumente hosten und das wird dann sozusagen auf einer fiktiven und ganz äh, dünnen Plattform Erara in, in Zürich noch zusammengezogen. Das äh, ist dann relativ billig und ist dann auch so ein bisschen nach fünf Jahren schmeißen die die Plattform weg und nehmen die nächste, weil wir haben ja praktisch diese einzelnen, ähm, Bibliotheken, die selber publizieren können, dann wird es darauf zusammengezogen. Aber mir ist bewusst, also ich, ich sehe die Vorteile, ich will das nur ein Was, was würdest du dazu sagen, Rudi? Also ein, ein noch mehr Silos und eine ganz dünne, dünn, ein nur ganz dünnes Traitor oben drüber, die man ab und zu mal austauscht? Es ja, sind so zwei Aspekte, oder? der informationsarchitektonische, der spricht schon eher für ein dezentrales Modell mit möglichst wenig spezifischen Funktionen, sondern wirklich so diese drei, vier Ebenen, die man gut organisiert, aber der betriebswirtschaftliche quasi, das, ähm, es hat sich einfach gezeigt, dass die Plattformen, die sind stabil und, und die werden weiterentwickelt. Das wollte ich vor allem auch noch anmerken. Fällt mir auch auf eure Rückmeldungen hin. OCR-Erkennung, oder das ist seit 2017 erst, also das hat eine Weile gedauert, bis man dahin kam, das waren wieder Investitionen, die nötig waren, der nächste Schritt ähm, dauert dann auch nochmal, also man hat eine sehr langfristige Perspektive drin, eigentlich, also wenn man eben auch vergleicht äh, wissenschaftshistorisch mit den Anfängen von ERARA, da war noch nicht lange nicht alles drin, ähm, eben von den Lizenzen über die Funktionen. Ähm, dieser langfristige Aspekt in der Weiterentwicklung scheint mir eben durch Bibliotheken, die ein großes eigenes Interesse haben, am besten gewährleistet. Also Und das übersteuert für mich dann eigentlich den technischen Aspekt, Und man sagt, man, ja eigentlich, wenn wir jetzt da auf der grünen Wiese neu beginnen würden, könnten wir fröhlich so ähm, eine Speicherschicht bauen, dann darüber eine Metadatenschicht, äh, modellierbar, dann darüber die ähm, Visualisierungsfunktionen, ähm, die Funktionen, die spezifisch sind blättern oder Zoomen und, und so aber ähm, wer es dann betreibt und bezahlt ist dann eine andere frage drum auch in der nachbetrachtung finde ich eigentlich das modell ist ähm, ein gutes und hat sich bewährt ja also diese die, die verteilte koststruktur und ähm, ich glaube das kann man auch sagen also ohne jetzt die, die die Zahlen im Detail zu kennen, aber das ist natürlich für die einzelne Institution ist es eigentlich eine, sagen wir mal, sehr gut finanzierbare äh, Plattform, vor allem auch wenn wir das gegenüberstellen, auch der Nutzung, die wir die wir auf dieser Plattform haben. Das äh, ist ein gutes, sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ähm, ich möchte noch einen äh, Aspekt ähm, aufgreifen, der auch schon ein bisschen jetzt in der Diskussion äh, zur Sprache kam, nämlich so ein bisschen die, ähm, die Kompetenzen. Also es wurde jetzt ja sehr viel geredet von Nutzen, von Schnitt stellen, ähm, APIs bedienen, F bedienen, OIP PMA ansteuern, solche Dinge. Ähm, man sieht hier, wie so eine neue Generation von Forschenden äh, kommt, die auch diese nötigen Skills mitbringen. Und ich glaube, hier, hier sehe ich so ein bisschen auch so eine, so eine geteilte Aufgabe zwischen den Institutionen. Wir sind ja auch damit konfrontiert, dass wir diese Techniken dann auch kennen äh, müssen, dass wir sie auch äh, funktional implementieren können müssen. Ähm, auf Seitens Forschung, wie sieht es da aus? Also wie werden diese Skills da aufgebaut? Wie, in welche Richtung entwickelt sich das? Wie würdest du das einschätzen, Tobias? Ja, was macht man, wenn man eine neue Professur bekommt, man macht einen Studiengang. <lacht> das macht man sich dann äh, kommt man nicht mehr so schnell weg da. Äh, nein, das ist eigentlich genau die, die Bärenstrategie eigentlich. Das heißt, wir versuchen sozusagen weitere Geistwissenschaftlerinnen und Geistwissenschaftler auszubilden, die dann in einem Hauptfach, äh, ich sage jetzt Germanistikgeschichte, Sozialanthropologie studieren und daneben die Möglichkeit haben, dass sie ein. Also mal als Nebenfach sicher die Möglichkeit haben, sich in diesem ganzen digitalen Bereich, also bei uns ist konkret mit dem Studiengang Digital Humanities als meiner dass sie sich da erste Skills aneignen können und dann eigentlich dadurch auch schon befähigt sind, so kleine digitale Projekte selber durchzuführen. Und, und da ist es uns dann extrem wichtig, dass sie da eigentlich das sozusagen auch so im Dreck der Daten, die, die Leute auch rumwühlen und, und da mal versuchen eigene kleine Apps zu bauen und eben Schnittstellen zu bedienen und äh, Erfahrungen mit Python und so weiter bekommen. Also das heißt, dass man da wirklich einerseits Leute hat, die das Ganze kritisch reflektieren können, andererseits aber das dann eben auch umsetzen können, ohne dass sie jetzt äh, eine, ein Nebenfachstudium in Informatik machen können. Ich meine, unter der Hand gesagt oder hinter der vorgehaltenen Hand gesagt, ist es ja sowas wie ein kleines Informatikstudium, einfach sehr spezifisch auf oder mit dem Hintergrund, dass man eben IIIF kennen muss und dass man verstehen muss, wie so xml dateien aufgebaut sind. Also, das, es geht eigentlich genau, genau in die Richtung. Und ich glaube, das gibt eine ganz interessante Mischung von, von Nachwuchs, der dann eigentlich fähig ist, eben im Geisteswissenschaftlichen sich zu betätigen und gleichzeitig eigentlich auch den. Ähm, dann auch informatisch selber Dinge umsetzen kann und dann auch mit, äh, mit größeren Institution mit Informatikerinnen und Informatikern auch zusammenarbeiten kann, weil ich glaube, die ganze Kommunikation, da kann jeder und jede, die in dem Bereich arbeitet, Geschichten erzählen, also kennst du ja selber, Michael, ähm, das ist einfach die ganze Kommunikation, wenn man überhaupt weiß, was wollen die anderen genau und was versteht man unter dem, also das ist immer noch ein extrem wichtiger Aspekt. Hm. Das ist auch ein Teil deiner Erfahrung, Julia. also diese, sagen wir mal, diese Vermittlungstätigkeit auch so zwischen, sagen wir mal, Geisteswissenschaftler oder Informationswissenschaftler und äh, Technik, ähm, IT-Experten? Also IT-Experten, weiß ich es nicht, aber ich bin auch einverstanden mit ähm, Tobias, dass das so von Seiten der Digital, Digital Humanities in Basen äh, muss man total auch transversale Fake haben und in der Lage sein, so digitale Publikationsprojekte durchzuführen. Ähm, ja, TI, XML, IIIF, ähm, OCA und so weiter. Aber Expert vielleicht einige werden <lacht> Expert sein, aber nicht alle. Ja, genau. Und ähm, in, dein, in deiner Community, Sonja, wie sieht das da aus? Welchen Stellenwert haben da diese neuen Fähigkeiten oder auch, auch in der auch in der Ausbildung oder auch in der Anwendung, der Akzeptanz? bist noch stumm geschaltet. Genau. Ähm, ja, eben, ich meine, die Kunstgeschichte selbst, ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Leute, also solche, die sich halt wirklich sehr fürs Digitale interessieren die tatsächlich eben auch mit Digital, digitalisierten Arbeiten, aber auch digitale Technologie anwenden. Und es gibt sicher auch viele, die einfach traditionell, sage ich jetzt mal, noch Kunstgeschichte machen, was ja auch völlig okay ist. Und die Frage ist halt eher, wie schafft man es, sich die benötigten Fähigkeiten anzueignen, wenn man eben halt von der Kunstgeschichte her sich fürs Digitale interessiert. Und da hat sich eigentlich in den letzten Jahren schon sehr viel getan, eben durch das, dass eigentlich diese Digital Humanities-Studiengänge etabliert haben. Oder zum Beispiel in München gibt es auch die digitale Kunstgeschichte. Und ja, ich mein, so kommen die Leute eigentlich immer mehr zu diesen Themen. Und dann auch später eben zum Berufsleben, also auch an den Museen beispielsweise, ist das ja auch ein Thema, das immer stärker kommt. Also wo es dann wirklich Leute braucht, die halt das digitale Verstehen oder eben auch... So diese Schnittstellenfunktion einnehmen können und einerseits das weitergeben, was ähm, von Seite des Museums oder von der Kunstgeschichte her wichtig ist. Ähm, also ja, dass man das dann auch den Informatikern übermitteln kann und die verstehen, was die anderen überhaupt wollen. Mhm. Und was würdest du sagen, ähm, wie könnte man in diesem Bereich auch so die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und Gedächtniseinrichtungen und jetzt der Forscher und Forscherinnen und Forscher in diesem Digital Humanities Bereich noch verbessern oder intensivieren? Weil ich glaube, da liegt noch viel so ungenutztes Potenzial ja, genau. so für meine Begriffe. Also das sehe ich genauso. Und ähm, ja, eben im Moment, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also es wäre auch möglich, dass man an den Museen beginnt, Jobs zu schaffen, wo Leute dann hinzugezogen werden, die fürs Digitale zuständig sind. Das gibt es teilweise. Also es gibt natürlich Leute, die für die Datenbank verantwortlich sind und dann auch mit denjenigen in Kontakt stehen, die sie, die sie entwickeln. Aber das reicht wie nicht, aus meiner Sicht. Also eben, man muss eigentlich viel stärker auch in der Lage sein, eben halt vielleicht auch digitale Anwendungen, schaffen zu können, die der Vermittlung dienen und ja, ich sehe das jetzt nicht unbedingt so positiv, wenn man einfach extern einen Dienstleister beauftragt, etwas umzusetzen, weil letzten Endes das Wissen ja doch in der Institution sitzt und es eigentlich einfacher ist, wenn da die Leute sind, die auch etwas umsetzen können. Also das Ideale fände ich eigentlich wirklich, wenn es so Teams sogar gäbe. Also, wo halt dann auch Informatiker dabei sind, wo Kunsthistoriker dabei sind, die die Aufgabe haben, eben digitale Anwendungen äh, dann umzusetzen. Also, natürlich ja. halt dann das Know-how im Haus drin ist auch. Ja, würdest dann, du dir aber jetzt, oh, Entschuldigung. Genau, und aber deine Frage war ja eigentlich eher auf die Kooperation ausgerichtet und im Moment sehe ich das eigentlich auch als äh, gute Möglichkeit, eben, dass man eigentlich als Museum auch. So das technologische Know-how hinzuholen kann, ähm, indem man irgendwelche Projekte zusammen umsetzt. Ähm, und ich weiß, es gibt sicher eins äh, von Sarah Kenderbein, die Professorin ist an der EPFL für e Museum Plus heißt das glaube ich und da gibt es ein Projekt, das auch mit verschiedenen Schweizer Museen zusammen ist, wo sie dann äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, um was es geht, um Emotionen, glaube ich, dann im digitalen und möglicherweise sogar in der Ausstellung selbst. Wäre das auch aus deiner Sicht, Tobias, ein, ein, ein wünschbarer Weg, also mehr ähm, Zusammenarbeit, mehr gemeinsame ähm, ja, Tätigkeit in solchen Projekten, in die eben mehrere Kompetenzen einfließen? Ich glaube, das interdisziplinär ist interdisziplinär, einerseits aus dem DH, aber andererseits auch aus der ganzen Kooperation nicht, äh, nicht wegzudenken, im Gegenteil. Und ähm, ich glaube, was, was sinnvoll ist, ist vielleicht ähm, weniger das jetzt auf Stufe von irgendwelchen Seminarien und, und Vorlesungen zu denken, sondern mehr so in Lab-Situationen. Und an der ETH gibt es jetzt schon äh, so ein... Es gibt ja schon ein erstes Lab und, und Versuche damit. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man Leuten eigentlich Platz, Zeit und, und Raum im, im Sinne von Büros und, äh, und auch so ein bisschen Unterstützung gibt, dass man da praktisch die Kooperation fördern kann. Und ich glaube, das ist etwas, das gerade auf, auf Stufe der Universitätsbibliotheken äh, weiter gefördert werden muss und, und auch passiert. Es gibt jetzt auch erste... Ideen, dass man das in Bern ähm, etabliert, Basel denkt auch in die Richtung. Also ich glaube, dass man da sich wirklich so ein bisschen von außen, also aus den einzelnen Wissenschaften raus, die die Leute holt und sagt, okay, was können wir mit unseren Beständen machen? Österreich macht das in Wien, die österreichische Nationalbibliothek macht das in Wien total erfolgreich. Ich glaube, das ist, ist, wichtig, ist, ist ein sehr ähm, interessanter Weg und das ist dann aber wirklich so, fast über eine 11 zu 1 betreuung ähm, raus. Das, äh, das finde ich halte ich für extrem weiterführen, weil dann sozusagen in die Institution zurück was gespiegelt wird, das vielleicht vorher in den Wissenschaften, sei es in der Computerlinguistik oder in den DH oder vielleicht auch in den Geschichtswissenschaften mal theoretisch entwickelt wurde und dann praktisch umgesetzt werden kann vor Ort und dann wieder auch so eine Spirale, also so eine Verstärkung erhält, indem das dann, die, das dann eben auch viel Feedback da, dazu kommt, weil man das sozusagen an real umsetzt und nicht eben nur in Form einer Seminararbeit. Ich, ich würde es aber so wirklich auf auf der machen. Ich glaube, so diese großen Kooperationen sind teilweise dann fast eher für, für beide Seiten auch vielleicht auch fast zu mühsam. Ähm, obwohl es da gibt es natürlich auch gute gute Beispiele. Aber ich, ich, ich finde diese Lab-Situation eigentlich recht recht hilfreich und ich versuche das auch. Äh, also gerade in unserem Studiengang versuchen wir das auch so umzusetzen, dass da gibt so diese Lab-Situation, dass die Leute auch vor Ort miteinander arbeiten und so ein Austausch entstehen kann. Das finde ich ist recht, echt, extrem fruchtbar mhm. Würdest du dem zustimmen, Rudi, so aus Bibliothekssicht? Ja, da danke ich sehr für den Steilpass, äh, Also <lacht> ja, ja, natürlich. Also äh, da sehen wir auch unsere Zukunft, das auch an der. UB Zürich sind wir dann äh, dran und ähm, in Zusammenarbeit mit dem ZB Lab, ähm, Library Lab, also ich denke gerade da, da haben wir viel Potenzial in Zürich ähm, und das finde ich auch sollten wir unbedingt nutzen. Das andere, was ich noch anfügen möchte, ist, dass wir uns ja dieselben Überlegungen auch stellen in Bezug auf die Ausbildung der Bibliotheksmitarbeitenden. Also ich finde auch da ähm, gehört das mittlerweile dazu und das ist eine ganz wichtige Schiene, dass wir da näher daran sind, dass, äh, dass wir uns vertiefen und auch technische Möglichkeiten haben, um mitreden zu können. Also einfach immer von Seite Bibliothek äh, im Verständnis, wir sind Dienstleister für die Forschung, und, aber da müssen wir auch mehr verstehen, als nur, das sind spannende Daten und macht mal, sondern dass wir uns da aktiv einbringen können und ähm, so eigentlich äh, dann vielleicht auch noch besser das bereitstellen, also Funktionen und Schnittstellen, wie sie dann tatsächlich benötigt werden. Also das, sind IT. das sind IT-Kompetenzen, von denen du jetzt sprichst, oder in welche ja, Richtung denkst du da? Ja. Also so wie es die Vorredner gerade beide gesagt haben, also es ist an der Schnittstelle oder zwischen IT und Fachwissen, das, was wir eigentlich in so im Bereich Digital Humanities auch haben, man ähm, braucht beides. Oder? Und, und jetzt ähm, aus Bibliothekssicht, ähm, Bibliotheksmitarbeitende müssen dann äh, die Standards kennen, die müssen wissen, wie man Daten so aufbereitet, dass sie dann eben übernommen werden können. Also, das ist so Data Literacy ähm, for Librarians, oder? Das mhm. finde ich ähm, ganz wichtig, ja. Mhm. Ohne dass man, und das äh, kam ja bei dir schon Frau Rudi, das hat aber auch Tobias nochmal betont, ohne dass man äh, die guten alten bibliothekarischen Tugenden dabei vergisst, nämlich die sorgfältigen Metadaten, die äh, äh, hochqualitativen, die hochqualitativen Metadaten äh, und auch die guten qualitativen Scans, oder? Ähm, Tobias, das war schon auch ein, das ist, ist und bleibt ein Bedürfnis seitens der Forschung. Absolut, ja. Also ich meine, das ist natürlich auch sozusagen die ganze Glaubwürdigkeit und vielleicht sogar, wenn man es überspitzt formulieren will, sogar vielleicht ähm, das, äh, der Punkt, wo man sich wirklich noch ab, äh, abgrenzen kann als Bibliothek von irgendwelchen Massendigitalisierungsunternehmen. Also ähm, eben, ich habe das Beispiel Google schon schon angeführt und, und ich meine, eigentlich war der Effekt von Google Books äh, im Endeffekt positiv weil was wurde was passiert die Bibliotheken haben selber mit Scan angefangen in, in, in Frankreich wurde Gallica als Gegenreaktion auf Google Books äh, gegründet das heißt eigentlich ist es so noch interessant dass wir hier im digitalen Raum plötzlich wieder so ein so einen Einfluss von privaten Playern haben oder äh, von, von Institutionen haben die die gewinnorientiert sind und dass dadurch eigentlich dann auch wieder ähm, viel passiert. Und da ist das vielleicht etwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Es geht natürlich auch um die Kooperation mit solchen ähm, kommerziellen Anbietern. Also das heißt, dass, äh, man sieht es bei ERA oder Erara ähm, arbeiten mit Semantics äh, zusammen, um das ganze Portal äh, aufzustellen. Und das ist eigentlich so diese Public-Private-Partnerships sind eigentlich eine, sind, werden teilweise fast zu stark verteufelt, ähm, gerade im Bibliotheksbereich, weil wir uns da gibt gewohnt sind, dass alles offen und so weiter gemacht werden muss. Aber gerade wenn es um Nachhaltigkeitsfragen geht, kann das extrem ähm, hilfreich sein. Aber eben dann es geht zurück zu dem, was du gefragt hast, ursprünglich, Michael, äh, es geht natürlich schon darum, dass die Daten praktisch eine Qualität vorlegen müssen, indem sie dann auch belastbar sind. Und das ist das, wo dann ein Privater äh, praktisch nicht mehr mitmachen kann. Und mhm. wenn, ich, wenn ich darf, gehe ich da gleich auch so ein bisschen auf, die, auf eine Frage ein, die die Esco im, im Chat gestellt hat zur, ähm, zur Förderung des SNF von Digitalisierungsprojekten. Weil Ludwig ähm, hat darauf geantwortet, dass das wäre eigentlich wünschenswert. Das sehe ich auch ein bisschen so. Aber was ich schon interessant finde und das, deswegen komme ich darauf, weil es eben auch mit den Metadatenstandards zu tun hat, ich glaube, die SNF-Förderung sollte schon eher projektbasiert sein. Das heißt, man muss mit einer wissenschaftlichen Frage rankommen und wenn dann das Nebenprojekt oder das Nebenprodukt oder ein Teilprodukt davon eine Digitalisierung ist, ist das wunderbar. Aber sozusagen zu sagen, ja, wir wollen jetzt, wie jetzt die Digitur ähm, das gemacht haben, wir wollen jetzt sozusagen die ja das ZB digitalisieren, das ist irgendwie nicht die Aufgabe eines Forschungsförderers. Also das ist meine, meine persönliche Meinung. Ähm, mhm. Sondern da, ich finde gegenüber dem SNF soll man... Digitalisierung unbedingt mit beantragen, aber es ist, eben, es ist ein Teil der Forschung. Das heißt, es gibt noch eine Forschungsfrage, die kommt vielleicht aus der Juristerei oder aus, äh, aus welcher Wissenschaft auch immer, aus der Astronomie, von, von mir, also der historischen Astronomie. Ähm, und dann gibt es als Beiprodukt das noch dazu. Aber ich glaube, man muss, ich glaube, es, es darf dann schon auch den Fokus wieder auf der Forschungsfrage haben, die dann sozusagen unterstützt wird von, von der Digitalisierung. Also das. Mhm. Ähm, finde ich muss man schon auch ab und zu wieder betonen also ich, ich kenne den, die Frustration und das Problem mit der, der fortförderung dass da vom SNF nichts kommt für Digitalisierungsprojekte aber gleichzeitig äh, gibt es da auch gute Gründe für oder mhm. ab, okay. abzuwägende Gründe also du würdest sagen festhalten an diesem an der bestehende Praxis einfach sagen wir mal, Forschungsprojekte zu fördern und die Digitalisierung als, als Mittel zum Zweck für ein spezifisches Projekt zu sehen. Genau, ja. ähm, genau. Oliver, wie sieht es denn aus ähm, in den Q&A Bereich? Gibt es da noch weitere Fragen aus dem Publikum? Genau, also die, die Frage von Jesko Reiling wurde ja schon beantwortet. Ich nehme an, die Zuschauer können das auch sehen. Eine weitere Frage von Oliver Thiele. Mich würde ein Blick in die Zukunft interessieren. Was sind die nächsten Schritte, Funktionalitäten, Teilnehmer, Herausforderungen? Ja, eine sehr spannende Frage, die ich auch noch auf meiner Liste habe. Aber wir nehmen das gerne ähm, so auf. Ja, was, wenn wir drei, drei Wünsche frei hätten an ERARA, e ERARA der Zukunft, wie sehen die denn aus, Julian? Drei Wünsche, ähm, das ist eine schwierige Frage, aber... Ähm, Oder auch nur einer, meine, was auch immer. Aha, noch eins. <lacht> <lacht> ähm, also für mich, dass also Triple F nicht das ad hoc technologie ist, also das also Triple F ist also der Korn API von oder hdrm Manuskript. Und, ja. und, und wir können auch, äh, ich könnte also mich gut vorstellen, dass es so eine Annotationsserver gibt für die Speicherung von also, ja, persönlichen Annotationen. Ja, das wäre großartig. Ja, wunderbar. Das ist ein Punkt, der auch schon genannt wurde. Dein Blick in die Zukunft von Erara oder Digitalisierungsplattformen generell. Sonja, wie sieht es bei dir aus? Du wahrscheinlich. Also ich fände es auch interessant, wenn man vielleicht dann eher noch Einblicke bekommen würde im Sinn von Projekten, die mit Inhalten von ERARA gemacht wurden. Also es kann natürlich von ERARA selbst herkommen, aber es kann ja auch sein, dass Projekte vorgestellt werden, die damit gemacht werden. Ähm, also die doch äh, doch doch wieder dieser Konnex zwischen, ähm, zwisch, zwischen Forschung und, und digitalisierten Inhalten. Also wo, ja, dass, wurde, dass man wo wurde vielleicht auch so Beispiele hat, was kann man überhaupt machen? Ja. Das ist ja auch etwas, dass man das eigentlich den Leuten vermitteln muss, dass man dann wieder auf Ideen kommt. Und jetzt denkst du primär an Ideen so im, im Sinne von ähm, digitale Methoden anwenden auf einen digitalen Korpus, weniger an, an herkömmliche Arten der, ähm, der Auswertung, oder verstehe ich das richtig? Ja schon, oder dass man vielleicht sogar beides dann hat. Also eben, Es können ja auch diese Projekte sein, die dann in diesem in ECH ähm, Lab gemacht werden. Und die sind dann wahrscheinlich wieder an einer anderen Stelle ähm, verlinkt, aber einfach, dass, dass man irgendwie auch so irgendwie so Beispielen in Berührung kommen kann, was man überhaupt im Digitalen machen kann. Okay, super. Ähm, deine Wünsche, Tobias, haben wir schon ein bisschen gehört, ging auch in Richtung Annotation. Gibt es noch weitere Aspekte? Es geht schon primär um die ganze Textschnittstelle. Also ich erwähne es, die Texterkennung gar nicht mehr. Das ist ein gelöstes Problem. Das ist sozusagen praktisch Erwartung, wobei ich das total bewusst noch extrem viel Arbeit da ansteht. Und gerade bei eben Inkunabel und so muss man dann noch nachdenken. Wir haben am Hackathon sehr geübt mit mathematischen Formeln, kann ich dir sagen. Genau, das ist noch so, was bei den letzten Challenges dazu. Genau, da gibt es auch für ICTA, der HB-Jahrestagung, gibt es Challenges dazu. genau. Ähm, also, ich glaube, es ist die Textschnittstelle, die dann eben mit Annotation verknüpft werden kann. Äh, was mir natürlich auch immer vorschwebt, sind so named entity ähm, recognized tags, also dass man dann praktisch da auch nach Personenorten äh, suchen kann, dass man die Texte direkt eben über die Schnittstelle dann in irgendwelche Topic Modeling LDA Algorithmen ähm, überführen kann, also dass man da praktisch wirklich die Freiheit bekommt, mit dem Material praktisch anzustellen was man will und, und ich glaube das wird extrem ähm, die Plattformen wieder befördern. das heißt die, denke ich denke die Nutzungszahlen werden zukünftig nochmal hochgehen auch pandemiebedingt weil wir sozusagen dieses ganze Material auch überhaupt alles kennen oder weil wir das gezwungen waren dazu das, das zu nutzen und, und wenn man das sozusagen die Daten noch weiter befreit noch mehr mit Text anreichert und die Möglichkeit gibt damit Annotation zurückzuschieben und, äh, und das praktisch in Diskursen Netz entstehen zu lassen dann, äh, dann wird das eine wahnsinnig gute Sache Okay, wenn wir das angehen, dann so schnell geht uns die Arbeit in dem Bereich nicht aus. Das äh, kann ich schon mal sagen. Genau, ähm, Oliver, gibt es noch weitere Fragen aus dem Chat? Aus dem noch eine weitere Frage, ja. Äh, welche weiteren Schritte sind für die weltweite Bekanntmachung von eRara geplant? Äh, ist der Export von Metadaten an Plattformen wie zum Beispiel Europeana eine Option? Äh, ja, ich glaube, diese Frage muss ich wahrscheinlich selbst beantworten, weil, ähm, oder sei denn du, du willst was dazu sagen, Rudi. Ähm, aber das, diese, diese äh, Option wird geprüft, äh, schon länger ist es ist ein Wunsch äh, und es ist eigentlich generell ähm, eine Policy jetzt ähm, sicher der ETH Bibliothek, aber sicher auch der meisten anderen angeschlossenen Institutionen, diese Daten eben nach außen zu bringen. Also Rudy Mummendatala hat ja schon gesagt, dass natürlich selbstverständlich diese ganzen äh, nachgewiesenen alten Drucke eben auch in Swisscovery drin sind und so. Und es gibt keinen Grund, diese diese Daten für sich zu behalten, sondern ähm, möglichst in die Welt hinauszutragen und, ähm, und dahin zu gehen, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind. Das ist, glaube ich, generell die, die Policy. Genau. Also ich kann vielleicht nur sagen, diesen Bericht, den ich angesprochen habe, war das also 2015 war das schon ein, ein Thema mit der Europäer, auch dem Europäer Data Model als mögliche Standard eben auch für die noch bessere Interoperabilität zu sein, ähm, wird schon lange diskutiert. Aber es gibt auch institutionelle Hürden, glaube ich. Es ist nicht so einfach. Einfach mal als Bibliothek oder als ERARA-Daten in die Europäer zu bringen. Das läuft, glaube ich, über die Nationalbibliotheken und da, daran ist es jedenfalls früher schon mal mhm. gescheitert, dass man das einfach so hätte hochladen können. Also man muss ja die Rolle seines nationalen Aggregators übernehmen und nur dann ist man das gewissermaßen das Eintrittsticket für die für die Europäer. Genau. Ja. Gibt es noch weitere Fragen, Oliver? Nein, mal weitere Fragen gibt es nicht. Es gibt diesen äh, Austausch mit Jesko Reiling, ähm, wo aber schon endlich darauf geantwortet wurde. Also wenn es noch Fragen gibt, äh, wir haben noch ein paar Minuten, dann äh, bitte gerne stellen ähm, und äh, wir nehmen die sehr gerne entgegen. Ähm, und ansonsten, ähm, du hast es vorhin schon ähm, gesagt, Tobias, es äh, würde mich noch interessieren, auch aus der aktuellen Situation heraus, dass ähm, jetzt die Nutzung so digitaler Plattformen jetzt mit Corona äh, stark zugenommen hat. Also ist es jetzt deine persönliche Erfahrung oder ist das etwas, das du in deinem Umfeld auch wahrnimmst auf, auf, auf breiterer breiter Basis? Ich nehme es mal einerseits in einem persönlichen Projekt, war, nämlich AdFontes, das hast du kurz bei der Einführung angesprochen, das ich früher geleitet habe, dass ich heute noch damit kooperiere und als Herausgeber agiere. Das heißt, da haben wir, das ist ja eigentlich ein, ich sage es mal, ziemlich Web 1.0 Projekt, in dem man da was lernen kann. Anstelle, dass man ein Buch nimmt, macht man das digital und bekommt dann Feedback zugespielt. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Nutzungszahlen im letzten Jahr sich eigentlich verdoppelt haben. Das heißt, ganz viele, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das deutsche äh, Universitätssemester zu dem Zeitpunkt angefangen hat, dass praktisch der Lockdown in Deutschland gekommen ist. Das heißt, die wussten alle mit zwei Wochen Vorlauf, äh, jetzt geht es dann, dann gleich los und wir dürfen nicht an die Uni. Ähm, und, und in diesem Zusammenhang äh, haben sich dann viele entschieden, offenbar auf dieses, dieses Angebot zurückzugreifen, das sie irgendwie im Hinterkopf hatten. Äh, und ich glaube, es geht ganz vielen ähnlichen Plattformen genauso. Das heißt, dadurch, dass man lange nicht in Bibliotheken durfte. Reisen ist sowieso äh, keine Option. Im Moment äh, hat man sich eigentlich entschieden, auf das zurückzugreifen, was man, was man hat. Besonders blöd trifft es natürlich dann die Studierenden, die praktisch ihre Abschlussarbeitsthemen haben und ins Archiv oder in die Bibliothek möchten und das dann in dem Moment nicht können. Das heißt da ist dann praktisch der Wechsel äh, wieder ein bisschen schwieriger. Aber alle anderen waren ein bisschen gezwungen, darauf ähm, auszuweichen. Und, und äh, ich denke, das wird noch ziemlich nachhaltige Effekte haben. Also Ende wie wir jetzt hier dieses Webinar wie selbstverständlich über Zoom veranstalten und alle irgendwie wissen, wie das funktioniert und wie man sich da verhält, wird das auch so praktisch Effekte zeigen, dass wir vielleicht weniger rumreisen und eben gewisse Dinge dann nur noch digital uns anschauen. Wobei, wenn ich dann noch die Frage stellen dürfte, das würde mich ja. dann von Seiten Bibliotheken mhm. interessieren. Normalerweise hört man das immer, und ich habe das Besitz praktisch auch nie empirisch belegt, bekommen, dass wenn man etwas digitalisiert, dass dann tatsächlich auch die Nachfrage nach dem physischen Objekt ähm, stärker wird. Und da würde mich eigentlich mal sozusagen die, die, die Einschätzung aus Bibliothekssicht mhm. ähm, interessieren, ob man das wirklich so nachvollziehen mhm. kann oder ob das... Äh, ja. Was würdest du dazu sagen, Rudi? Gibt es diesen, sagen wir mal, diesen Sogeffekt vom, vom, des Digitalen ins Analoge? Das war mal so die erste Frage. Und das zweite ist, ähm, gibt es auch deiner Sicht auch so diesen, einen verstärkten, sagen wir mal, Divide zwischen digitalen Informationen, die leicht zugänglich und deshalb sehr stark genutzt werden, und analogen Beständen, die vielleicht irgendwie in einen noch größeren Tiefschlaf verfallen? Ja, ja, das, also sehe ich beide Richtungen, aber jetzt nicht die, die mit aktuellen empirischen Grundlagen. Ähm Schon als wir begonnen haben mit Digitalisierung hat man sich das ähm, so, ähm, hat man das gewusst, ähm, dass es eben Beispiele gibt. Man hat gedacht, man digitalisiert und versorgt dann das Original und dann hat die Nachfrage eher zugenommen, weil es eben viel besser sichtbar war. Klar haben vielleicht von 100 Nutzerinnen hat nur eine, eine dann noch das Original gebraucht, aber es war dann immer noch so viel wie vorher, ähm, als, die, als man nur das Original nutzen konnte. Also ich denke, da ist... Es sind 2,9 Millionen Visits. Das sind fantastische Zahlen, wenn man denkt, dass man früher im Lesesaal ähm, ein paar hundert <lacht> Besucher hatte an der ETH-Bibliothek. Ähm, also die Verhältnisse sind, sind wirklich Dimensionen, Dimensionen, die unterschiedlich sind. Und das andere, dass eben das, was Sichtbar ist, das heißt was leicht auffindbar ist, mit guten Metadaten erschlossen, was leicht nutzbar ist, Open Access mit klaren, offenen Lizenzen, das wird tatsächlich einfach viel mehr genutzt. Ähm, ich denke, wir haben das an der ETH-Bibliothek seinerzeit gemerkt, als die Dissertationen der ETH digitalisiert wurden und online geschaltet waren, die hatten fantastische Zugriffszahlen. Und wir haben immer gesagt, ja, so eine ETH-Dissertation, wen interessiert das? Das ist immer sehr fachspezifisch, eigentlich sehr wenige eigentlich, die überhaupt verstehen, was da äh, publiziert wurde. Aber weil sie leicht auffindbar waren, hatten die auch schon kann sie online sehr hohe Zugriffszahlen. Also insofern gehe ich auch davon aus, was leicht nutzbar und findbar ist, das wird sehr intensiv genutzt. Und das andere, interessiert nicht mehr, oder man, man macht sich die Mühe nicht mehr. Und wenn man es nicht, also... Man hat die Zeit nicht, nimmt sich die Mühe nicht, da dem Original nachzugeben. also in der Mehrheit. Natürlich gibt es immer noch die Ausnahmen, die Spezialistinnen und Spezialisten. Aber als Tendenz würde ich das beahnen. Okay, ähm, ja, herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich schon mit Blick auf die Uhr am Ende der Veranstaltung angekommen. Ähm, ich glaube, wir haben pünktlich begonnen. Ich möchte auch ganz pünktlich aufhören. Ähm, mein Dank gilt natürlich ganz, ganz ähm, zuerst den ähm, Teilnehmern des heutigen Panels. Danke Sonja Rasser, danke Tobias Hodel, Julia Remy und Ruedi Mumenthaler für die Beteiligung an der Diskussion und natürlich auch Ihnen zu Hause vor, oder in den Büros vor den Bildschirmen fürs Interesse. Und äh, mein Dank geht natürlich auch, ähm, das hat Andreas dann schon gesagt, an alle, die diese Veranstaltung in der Vorbereitung und technischen Durchführung möglich gemacht haben und ähm, Ihnen und auch Ihnen zu Hause wünsche ich allen einen sonnigen Nachmittag und einen ganz schönen Abend. Ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Merci vielmals.